Oh bitte, als würde ich einen Schüler annehmen, der bei einem solchen Widerling wie nach immer gelernt hat. <lacht> ihr seid bereits verzogen und verdorben. Ich Wenn ihr die Zeit zehn Jahre zurückdrehen könnt, ruft mich an. <lacht> Entschuldigung, sorry. <lacht> Wenn ihr ja, die Zeit zehn Jahre zurückdrehen könnt, zum dann eigentlichen macht Thema mir bitte hat. noch einmal die Aufwartung. Naja, unser Nun. Thema ist eigentlich schon abgeschlossen. Zulamin hat gesagt, wir fahren nach Perikum, also Eine fahren wir nach Perikum. Euren wahren habe ich auch rausgefunden. Ich kann euch anrufen. Bitte sehr, bitte sehr, tut euch keinen Zwang an, ich will ihn gerne erfahren.